Hallo, ich bin der Markus von Spielen und Programmieren und ich bin jetzt beim Messestand von, ähm, Presse. von der Presse ähm, und ich rede jetzt mit, ähm, mit der Irina und dem Marco. Okay. Ähm, wie, wie, was macht man so bei der Presse? Naja, wir sind nicht direkt von der Presse, wir sind von der Presse-Logistik, wir machen die ganze Promotion für die Presse. Wir verkaufen Abos, äh, Tester, Zeitung, machen das halt eben populär, die Zeitung. Genau. Und wir vermitteln auch weiter die ähm, die Workshop-Programme von unserem Redakteur und vermitteln Leute, die interessiert sind an einer Karriere per Presse, vermitteln die weiter zu dem Workshop-Saal 1. Ja. Wie viel verdient man? Wie viel man verdient, das ist unterschiedlich, wie gut man genau. arbeitet. Wie viele Leute man werben kann und je nachdem, verdient es gut. Wir können uns nicht beschweren, wir sind beide Studenten, brauchen dementsprechend das Geld. und genau. Deswegen schreiben Deswegen. wir auch so laut Presse gratis, das ist damit, so wir, genau. damit wir unser Geld bekommen. Genau verdienen kann ich dir jetzt nicht öffentlich sagen, aber es reicht für ein nettes Studentenleben. Genau. Und könnt ihr mal von einem lustigen Erlebnis bei der Presse erzählen? Ein lustiges Erlebnis bei der Presse? Ja, man, nach einer Zeit fängt man an, Witze und Späße mit den Leuten hier zu machen und einfach nur noch das ist so das Richt genau. Lustigste, was man macht. Aber so. Das also ist das Durchgehens. Das ist immer lustig. Ein Level, genau. Ja genau. Wir machen uns das Leben hier lustig. Genau. Vier Tage lang Messe. Okay, danke für das Interview. Ja, ne? danke.